Der Geräuschehändler. Eine Dose Trommelwirbel, eine Flasche Meeresrauschen und eine Prise Kichern obendrauf. All das sind Zutaten, die der Geräuschehändler immer wieder benutzt. Denn zu ihm kommen unterschiedliche Gestalten, nicht nur Menschen, sondern zum Beispiel auch eine Verkehrsampel, der es in der Nacht viel, viel, viel zu still ist. Ihr fehlt alles, was sonst zum Verkehr dazugehört. Und da packt der Geräuschehändler ihr eine kleine Tüte mit ein bisschen äh, Löffel Autohupen und einem Türquietschen und ein paar Katzenschreie hinein, damit es der Ampel in der Nacht nicht so langweilig ist. Solche Geschichten stehen in diesem Buch in dem Geräuschehändler. Es ist zauberhaft schön illustriert. Es hat super viele lustige, und ähm, aber manchmal auch nachdenklich, nachdenkliche Geschichten und es macht einfach ganz viel Spaß vorzulesen. Schaut es euch unbedingt mal an. Es ist wirklich richtig schön.